Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Oh, eine tolle Stimme. Ja, ohne Bild nützt mir das gar nichts. Ach, neu sind Notizen. Fügen Sie Ihre Aufzeichnung, Notizen, Hervorhebungen und Aktionen hinzu. Nö, machen wir nicht, ne? Nö, ich, ich will nicht wissen, was alle dazu schreiben. Genau. Dann schreiben wir so. mal voll Depp, voll Depp, voll, Depp, voll Depp oder so, ja. Oh, jetzt kommt die Sonne. Rammstein. Genau. Eins. <lacht> okay. 53 Leute sind wir schon. Immerhin. Ja, uh, and Counting, also in, im Hörsaal kommen ja auch immer ein paar ein paar Minuten später. Und jetzt geht es auch offiziell los. Okay. Meine Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer dritten Sitzung, zur zweiten Fachsitzung sozusagen in der Ringvorlesung Schlüsselprobleme der Gesellschaft. freue mich, dass Sie alle schon so zahlreich erschienen sind und weiter noch erscheinen. Ich darf Ihnen uh, John Grantham vorstellen. Ähm, er ist gebürtiger Amerikaner, lebt aber mehr als die Hälfte seines Lebens schon in Deutschland. Das heißt also, er kann beide Perspektiven ähm, einnehmen und ich, wie ich ihn zu kennen glaube, wird er das heute auch tun. Er wird sich in seiner Präsentation eingangs auch selbst ähm, vorstellen und deswegen möchte ich gar keine lange Rede hier halten und möchte ihm übergeben. Der Titel ist bereits projiziert, Fake News, American Style. John, ich freue mich. Ja, vielen Dank. Und wie schon kurz erwähnt, dann werde ich mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist John Grantham, wie bereits erwähnt. Und ich bin Jahrgang 71, komme aus dem Bundesstaat Virginia ursprünglich. In den Bild da äh, fotobombe ich Thomas Jefferson, äh, mein großer Held aus Virginia. Äh, ich bin aufgewachsen in Virginia und Minnesota, äh, bin aber seit 93 in Deutschland, Hildesheim, Hamburg, Hannover und dann gehen wir die Haarstädte aus jetzt bin ich in Potsdam. Äh, ich bin auch alter Hase im Internet. Ich war sehr früh dabei, ähm, seit 94, habe meine erste Website mit 95 gebaut. Und bin auch seitdem in etlichen ähm, diversen Online-Foren und Social-Media-Plattformen unterwegs. Da se seht ihr eine Liste, das, die ist lange nicht vollständig. Ähm, seit 2015 arbeite ich als freier Dozent für wissenschaftliches Englisch. Äh, das heißt, ich unterrichte äh, Dr. Äh, bei der Vorbereitung ihrer Artikel auf Englisch, also für Doktorarbeiten etc. Äh, und lektoriere solche auch. Und Seit Anfang 2020 arbeite ich nebenbei als, äh, als Mit-Community-Manager und Content Curator von Quora auf Deutsch. Äh, für die, die Quora nicht kennen, das ist eine Wissensplattform aus Kalifornien, wurde gegründet von einem der Gründer von Facebook als privates Projekt. Und äh, das wächst seitdem mittlerweile gibt es 27 Sprachversionen. Ich bin in zweiter Ehe, habe zwei Kinder aus meiner ersten Ehe, die bei ihrer Mutter wohnen und eine sehr nervige Katze, die möglicherweise während dieses Vortrags auch erscheinen wird. Und äh, Platz für Fragen wird es ganz zum Schluss geben, aber wer möchte, kann auch schon zwischendurch Fragen beim Chat reinschreiben. Chatfenster habe ich jetzt auf und dann legen wir mal los. Das hier ist natürlich ein sehr berühmtes äh, Zitat von Goebbels. Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, dann wird sie geglaubt. Das wird scheinbar immer mehr zum Leitspruch in der Politik, insbesondere in den USA. Und deswegen habe ich das gleich herein aufgegriffen. Ähm, aber vorneweg müssen wir uns erstmal fragen, was ist denn überhaupt eine Lüge? Ähm, das wird oft sehr platz und banal in den Raum geschmissen, ohne sich groß Gedanken dazu zu machen, was eine Lüge überhaupt ist. Und wenn wir die Duden-Definition nehmen, ist eine bewusst falsche, auf Täuschung angelegte Aussage. Eine absichtlich, wissentlich geäußerte Unwahrheit. Allerdings habe ich ein Problem mit dieser Definition, weil es etliche Variationen von Unwahrheiten und Lügen ausblendet. Also wie hier schon steht, können andere Formen geben. Und etwas, also eine Form, die ich hier auch annehmen werde, ist eine Form des Selbstanlügens, Confirmation Bias nennt sich das. Auch hier die Definition aus Wikipedia, ein Bestätigungsfehler oder Bestätigungstendenz oder Bestätigungsverzerrung ist in der Kognitionspsychologie die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen erfüllen oder bestätigen. Wir werden also immer wieder auf dieses Thema eingehen im Laufe dieses Vortrags. Und ich erwähne das auch ganz am Anfang, weil es auch ganz wichtig ist, dass jedem von uns bewusst ist, dass es dieses Thema gibt, nicht nur im Hinblick auf andere, sondern auch im Hinblick auf sich selbst, dass man wirklich ganz, ganz tief in den Spiegel schaut. Und Je mehr man reflektiert ist und je mehr das einem bewusst ist, desto mehr ist man glaubwürdig. Das ist zwar etwas ironisch, aber das ist auch eine ganz wichtige Dimension, dieses Thema, diese Thematik. Selbstkritik ist allerdings schwer, auch für mich. Nun, was ist denn eigentlich Fake News? Woher kommt der Begriff überhaupt? In erster Linie ist Fake News eine Form der Desinformation. Desinformation ist ein breites Feld, Fake News ist nur eine Form davon, aber schauen wir uns erstmal an, was Desinformation ist. Bereits in der Antike gab es die ersten Beispiele davon. Ich nehme nur jetzt ein Beispiel. Viele kennen vielleicht die Geschichte von Octavian und Marcus Antonius und Cleopatra. Octavian hat in Rom selbst, während Marcus Antonius im Osten war, also in Raum Ägypten, hat er ganz gezielt Desinformationen über Marcus Antonius verbreitet unter dem Volk Roms mit dem Ziel ihm politisch zu schaden. Zum Beispiel es wurde immer wieder behauptet, Marcus Antonius sei Säufer oder er würde Drogen nehmen und vor allen Dingen dass er Marionette von Cleopatra sei, wurde immer wieder behauptet. Dann hat Octavian ein gefälschtes Testament verbreitet angeblich von Marcus Antonius in dem es stand, Markus Antonius wünsche sich, bei den Pharaonen begraben zu werden. Die Römer waren natürlich sehr stolz auf ihre eigene Kultur und eigene Sprache und so weiter. Und das war für die Römer ein Schock, dass ein Römer quasi fremd geht bei den Ägyptern. Und wie es vielleicht bei vielen bekannt ist, während der Schlacht bei Actium, also das war eine Seeschlacht zwischen Markus Antonius und Kleopatra einerseits und ähm, Octavian andererseits, wurde die Nachricht verbreitet, Kleopatra hätte sich umgebracht. Das war zu dem Zeitpunkt eine Falschmeldung. Markus Antonius hat dann selbst Suizid begangen und daraufhin, als Kleopatra erfahren hat, dass er sich umgebracht hat, als sie sich umgebracht Also das ist eine Form des, der gezielten Desinformation. Desinformation wird auch gerne eingesetzt, um Konflikte und Chaos zu sehen, gar Kriege und Bewusst anzuzetteln. Und das sage ich, weil es gibt natürlich Menschen, die von Chaos profitieren. Sie wollen Chaos aussehen, damit sie dann aus dem Chaos heraus Vorteile erzielen können. Ein bekanntes Beispiel aus der deutschen Geschichte ist natürlich der Überfall auf Polen, beziehungsweise auf den Radiosender Gleiwitz. Das war ein vorgetäuschter Vorfall durch SS-Truppen, die in polnischen Uniformen bekleidet waren. Das nannte sich Unternehmen Tannenberg. Und das wurde dann zum Kriegsgrund oder zum erklärten Kriegsgrund von den Nazis gegen Polen. Auch in der US-Geschichte gibt es sehr viele Beispiele von Desinformation. Und in fast allen modernen Demokratien gibt es solche Beispiele. Aber heute ist unser Thema ja die USA. Und ich möchte euch äh, in erster Linie jetzt äh, ein Beispiel nennen. Das ist der Spanisch-Amerikanische Krieg Ende des 19. Jahrhunderts. William Randolph Hearst und Joseph Pulitzer, falls euch der Begriff Pulitzer Prize äh, geläufig ist, es kommt von dem. Die beiden waren die größten Zeitungsverleger Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Und äh, zu der Zeit war Kuba eine Kolonie von Spanien. Spanien war zu der Zeit eine eher absolutistische Monarchie und es gab immer mehr Aufruhr in Kuba, weil viele Kubaner unabhängig werden wollten. Und diese beiden haben dann versucht, gezielt die Stimmung in den USA gegen Spanien anzuheizen mit der Vorstellung, dass die USA sich dann in diesen Konflikt einmischt. Dann werden wir gleich sehen, warum sie es gemacht haben. Diese beiden Verleger hatten also überall in Amerika, in erster Linie in New York, aber auch in anderen Städten eine ganze Menge von Zeitungen. Ähm, die meisten dieser Zeitungen gibt es heute nicht mehr. Zwei von dieser Liste gibt es noch, San Francisco Examiner und St. Louis Post Dispatch. Die anderen sind aber zwischendurch entweder mit anderen fusioniert worden, pleite gegangen und so weiter. Diese ganzen Zeitungen von denen, die wurden damals schon Yellow Press genannt, also die gelbe Presse. Das hatte zwei Gründe. Das eine war, in diesen Zeitungen ist eine Comicfigur erschienen, The Yellow Kid. Das war damals einer der beliebtesten Comics in Amerika. Aber der andere Grund war, dass Yellow im amerikanischen Slang in etwa feige oder hinzellistig bedeutet. Eine etwas modernere Form von diesem selben Vorwurf ist Chicken Hawk. Chicken Hawk wurde gerne gegen George W. Bush eingesetzt und seinen Anhängern, das setzt sich auf zwei Teilen zusammen. Chicken heißt ja auch Feige bei uns. Und ein Park ist eine Feige. Also beziehungsweise man will damit ausdrücken, dass es jemand, der Kriegsgeil ist, der will Krieg, aber ist nicht selber bereit, Opfer zu bringen für den Krieg. Er schickt andere in den Krieg. Das ist ein Chicken Hawk. Und genau sowas war mit Yellow in diesem Fall auch gemeint. Diese Zeitungen haben eine sehr gezielte Medienstrategie verfolgt und zwar mit sehr emotionalisierenden äh, Überschriften. Äh, auch die Artikel waren höchst emotionalisiert und sie haben wirklich versucht, die Stimmung der Amerikaner gegen äh, Spanien und für die Kubaner anzuheizen. Ähm, besonders häufig kamen Berichte über angebliche Gräueltaten der Spanier in Kuba vor. Und äh, das hat natürlich verschiedene Gründe gehabt. Also ein Grund war natürlich, das hat die Verkaufszahlen ihrer Zeitung natürlich sehr in die, äh, in die Höhe getrieben. Aber auch, weil sie politisch dafür waren, dass die USA immer größer werden, immer weiter expandieren. Und ähm, ein Begriff aus dieser Zeit war Manifest Destiny. Also damit wurde gemeint, ähm, dass die USA vor, also eine Vorsehung hätten, äh, ganz Nordamerika zu äh, erobern. Und die Freiheit die ganzen, der ganzen Völker in Nord- und Südamerika ähm, vorzubereiten und zu etablieren. Ähm, ein weiterer Punkt war sogenannte American Exceptionalism. Also die Vorstellung, dass die USA ein, eine gewisse Aufgabe in der Geschichte habe, Demokratie und Freiheit überall in der Welt zu verbreiten. Das ist alles so ein bisschen aus der Revolution, also aus dem Unabhängigkeits der Krieg, Unabhängigkeitskrieg der USA hervorgegangen. Und da ist er, das ist das Yellow Kid. Das ist diese Comic-Figur, die ich gemeint habe. Und die beiden Verleger, Puritzer und Hearst, wir sehen die beiden hier, die wurden auch dafür verspottet, also quasi mit diesem Yellow Kid verglichen, weil die Be beiden wirklich ganz klar versucht haben, Kriegsstimmung zu schüren. Und das Interessante ist, ist der damalige Präsident McKinley war gegen den Krieg. Er wollte nicht, dass die USA in einen Krieg äh, verwickelt werden wird ähm, und hat erstmal versucht äh, zu schlichten und zu vermitteln zwischen Kuba und den Spaniern. Ähm, genau. Und hat wirklich ganz lange versucht, friedliche Lösungen zu suchen. Aber er wurde zunehmend von der, der politischen Diskussion vorangetrieben, eigentlich gegen seinen Willen. 1879 konnte er tatsächlich Verhandlungen zwischen Spanien und Kuba äh, herbeiführen. Aber wie gesagt, die Stimmung in den USA wurde immer stärker gegen Spanien, immer mehr für einen Krieg. Und äh, zwar gab es in 1998 tatsächlich eine neue Regierung in Spanien. Diese Regierung war gemäßigter und liberaler. Und sie haben auch Zugeständnisse an die Kubaner äh, eingeräumt haben sogar einen gemäßigten Generalgouverneur nach Kuba geschickt und er sah nach Entspannung aus. Aber der äh, US-Konsul in Havana, Fitzhugh Lee, war selber Südstaatler. Er war ehemaliger Gouverneur der äh, General der Südstaaten und war sozusagen Cousin von Robert E. Lee. Und als solcher war ein sogenannter Southern Nationalist. Die Southern Nationalists, das waren Amerikaner aus den Südstaaten, die seit jeher geträumt haben, die, die äh, USA Richtung Süden und in die Karibik äh, weiter auszulehnen. Äh, zum Beispiel der ganze Südwesten der USA heute war früher Teil von Mexiko. Also Texas, New Mexico, Arizona, Kalifornien, das war alles früher Teil von Mexiko. Aber für die Southern Nationals ging es sogar noch weiter. Sie wollten dann die, die nördlichen Teile Mexikos sich noch aneignen. Äh, Kuba, Puerto Rico und die ganze Karibik wieder mit der Vorstellung, wir sind die Befreier und wir wollen dann die ganzen europäischen Kolonialmächte aus Amerika ähm, ver vertreiben. Und die Rebellen in Kuba haben das natürlich gesehen und wollten die äh, kräftige Unterstützung der USA. Das war natürlich in ihrem Sinne. Also, Lee ähm, hat das gesehen mit dem neuen Generalgouverneur. Und im Eigeninteresse hat er wieder einseitig von heftigen Unruhen in Havanna berichtet. Wir durften nicht vergessen, damals gab es noch kein Fernsehen und kein Radio. Das heißt, der US, äh, der, der, die US-Regierung war auf die Berichte ihrer Konsule angewiesen ähm, und konnten das auch nicht so leicht checken. Das heißt, was Lee dann berichtet hat, hat McKinley dann als wahre Münze genommen. Daraufhin hat McKinley dann ein Kriegsschiff nach Havanna geschickt, die USS Maine mit der Vorstellung, ein Signal an sowohl an die Spanier als auch an die Rebellen zu, zu senden und für eine Evakuierung alle US-Bürger aus Kuba vorzubereiten, beziehungsweise das äh, zu ermöglichen, falls nötig. Allerdings ist das hier passiert. Boom. Und daraus ging dann der Ruf hervor, Remember the Maine, to hell with Spain. Das kam von der gelben Presse, also von Hearst. Die genauen Ursachen der Explosion der Maine sind bis heute ungeklärt. Möglicherweise war es ein Fehler der Besatzung oder ein Designfehler des Schiffes. Es ist wahrscheinlich kein Torpedo oder keine Mine gewesen. Nichtsdestotrotz, das war natürlich Wasser auf den Mühlen von Hearst. Und das hier ist ein Beispiel von einer Zeitung oder von der Artikelseite der Zeitung als Reaktion darauf. Wir sehen hier die Überschrift: Battleship Maine blown up in the harbor of Havana. Und ich möchte ganz gezielt auf bestimmte Wortfeier hinweisen. Wir sehen hier, terrific explosion. Also das ist wieder emotionalisierend. Magnificent machine of war. Die, diese tolle äh, Kriegsmaschine. Brings death to hundreds of the brave fellows upon her. Also die kühnen und, und äh, die, die, die stolzen Männer, die jetzt äh, tot sind. Wieder sehr stark emotionalisierend. Hier ist noch ein Beispiel von der New York Journal. Duty, also Pflicht. Man versucht also ein Pflichtgefühl zu wecken in der Leserschaft. Volunteers, Freiwillige. Man versucht die Menschen ein bisschen so moralisch unter Druck zu setzen. Hier, diese 25.000 Menschen haben sich freiwillig gemeldet. Wo bleibst du denn? Und ganz unten. The government has decided to deal a decisive blow to Spain at once by land and sea. Also Entschlossenheit. Also wir sind ganz entschieden dafür, dass wir jetzt in den Krieg ziehen. Und natürlich auch solche Propagandabilder hier Spain Take Notice Free Cuba also Kuba befreien und wieder remember the main wieder stark emotionalisierend sehr patriotisch sehr nationalistisch und gegen Kolonialherrscher Also wieder confirmation bias Die Leserschaft von diesen Zeitungen von Hearst und Pulitzer haben natürlich gehört, was sie hören wollten. Die Kubaner die seien die unterdrückten Menschen, die äh, gegen einen monarchischen Kolonialherrscher kämpfen, genau wie wir Amerikaner. Also man kann versuchen, eine Verbindung zwischen US-Amerikanern und Kubanern herzustellen. Die Rebellen riefen nach Unterstützung der USA, also moralische Verpflichtung, Hilfe zu leisten. Auch da, man spielt ein bisschen auf die Emotionen der Amerikaner an. Dann, wie bereits erwähnt, die sogenannten Southern Nationalists in den Südstaaten, die träumten sowieso seit Jahrzehnten von einer Anerziehung Kubas. Ähm, mit dem Ziel, so, oder nach ihrer Vorstellung wäre Kuba quasi ein weiterer Südstaat gewesen, so hätten sie mehr Gewichtung innerhalb der USA bekommen gegenüber der Übermacht des industriellen Nordens. Das war auch ein langfristiges Ziel von ihnen. Und wie bereits erwähnt, das sind Manifest Destiny. Diese Vorstellung, die USA haben die Vorsehung, ganz Nordamerika zu beherrschen und die Demokratie in die ganze Welt hinauszutragen. Die Amerikaner sind natürlich die gutwilligen Befreier. Die ganze Welt ist potenzielle Amerikaner und wir haben euch alle lieb. So. Und man hat auch keine Untersuchungen abgewartet. Natürlich hat man gleich behauptet, die Explosion der Maine sei offensichtlich die Spanier gewesen. Die schuldfrage war überhaupt nicht geklärt. Wie gesagt, bis heute ist sie nicht geklärt. Aber sehr wahrscheinlich hat man einfach einen Fehler äh, mit der Dampfmaschine gemacht. Und das ist wahrscheinlich die, die Ursache gewesen. Weiß man aber nicht. Also alles, was in dieses so Gedankenschema reinpasste, Spanien böse, USA gut, das wurde geglaubt. Alles, was nicht dazu passte, das wurde ausgeblendet und ignoriert. Und das schaukelte sich immer weiter hoch. Deswegen ist es eine ganz wichtige Aussage für mich. Fake News ist die Achillesferse einer freien, demokratischen Gesellschaft. Das muss uns bewusst sein. Eine Demokratie ist nur so stark wie die Bildung ihrer Bürgerschaft. Auch das ist wichtig zu wissen. Das Problem ist, wie wir in Zukunft sehen werden, also jetzt im Laufe des Vortrags, die Menschen, die am wenigsten gebildet sind, sind dafür offener, weil sie nicht wissen, wie sie mit Informationsquellen umgehen, weil es in den Schulen in den USA nicht unterrichtet wird. Das ist einfach kein Thema. Ferner, wenn die Bürgerschaft nicht gewollt ist, sich ausführlich zu informieren, mehrere Perspektiven einzurollen und vor allen Dingen die eigene Sichtweise gefährden zu lassen, kann es schnell zu einem Desaster führen, wie eben dieser völlige sinnlose und nutzlose Krieg gegen Spanien Ende des 19. Jahrhunderts. Oder eben Irakkrieg ist noch ein Beispiel und wieder ein bisschen Selbstreflexion. Man kann ganz leicht sagen, die anderen werden manipuliert. Vielleicht wird man selber manipuliert. Das muss man immer wieder prüfen und ganz tief in den Spiegel schauen. Jetzt möchte ich ein bisschen über die Entwicklung der Medien in den Medien der USA sprechen. Es ist auch ein längerfristiger Prozess, was äh, heute so immer mehr äh, sichtbar wird. Und an dieser Stelle möchte ich auch zwei Bücher erwähnen. Die habe ich hier, die halte ich jetzt vor die Kamera. Äh, das eine ist Future Shark, das ist aus den 70ern und vom selben Autorin The Third Wave. Das sind beides von Alvin toffler kann ich nur empfehlen. Und er hat genau diesen Prozess mehr oder weniger gesehen, äh, kommen sehen in den 80ern. Und hat diese Bücher darüber geschrieben. Und jetzt gehen wir ein bisschen darauf ein. Also ab den 30er Jahren äh, gab es dann zunehmend Rundfunk, also Radio und Fernsehen. Und äh, dadurch ist dann die Medienlandschaft zunehmend auf den Rundfunk umgeschwenkt. Dadurch ist eine gewisse Zentralisierung und gleichzeitig eine Professionalisierung der Medienlandschaft stattgefunden. Die Yellow Press hat also an Bedeutung verloren, weil die Zeitungen es immer schwerer hatten, mit dem Rundfunk, äh, also in Konkurrenz zu bleiben. Das heißt, in dieser Zeit wurde der Markt von Zeitungen immer mehr konsolidiert. Es gab immer weniger Zeitungen. Ähm, dafür die seriösen Zeitungen wie New York Times, Los Angeles Times, Chicago Times, Miami Herald, das sind alles gute Beispiele von seriösen Zeitungen, diese haben sich dann umso mehr etablieren können. Es gab also immer weniger Zeitungen, dafür immer professionellere Zeitungen. wurden journalistische Standards entwickelt in dieser Zeit. Also Journalismus wurde dann zum Studium. Und das führte auch dazu, dass man versucht hat, Informationsstandards einzuführen, dass man mehrere Quellen hat, dass man die Quellen miteinander abgleicht, dass man äh, keinen Hörensagen verbreitet und so weiter und so weiter. Und in den USA gab es dann bis zu den 60ern nur noch die drei großen Sendernetzwerke NBC, CBS und ABC. Mehr gab es nicht. In meiner Kindheit hatten wir wirklich nur drei Sender zur Auswahl. Ferner haben sich auch Wochenzeitschriften wie Newsweek, Time und Live sich etabliert, ebenso auf Kosten von regionalen oder städtischen Zeitschriften. Auch hier eine Fokussierung und eine Zentralisierung der Medien auf wenige Stimmen. Das heißt, jeder Amerikaner in dieser Zeit hatte im Grunde genommen eine sehr begrenzte Auswahl an Medien zur Verfügung. Die drei bundesweiten oder landesweiten Sender, eine örtliche Zeitung, vielleicht eine überregionale Zeitung. Für die meisten Amerikaner, das war schon, gab nichts mehr. Und dementsprechend gab es eine einzige Faktenlage. Also dadurch, weil alles so zentralisiert war und es gab nur so wenige Stimmen, gab es auch nicht so viele andere Perspektiven. Und das führte zu einer Vereinheitlichung des ganzen Diskurses. Diese drei Sender und die Massenmedien haben sich gegenseitig beeinflusst und die Medienwelt war sehr klein und jeder kannte jeden. Und was ich auch ein bisschen hervorheben will, ist, welche Macht diese zentralisierten Medien hatten in der Zeit, was sie heute nicht mehr haben. Bekannte Nachrichtensprecher wie Walter Cronkite oder Edward R. Morrow hatten eine sehr große Rolle in der Gesellschaft und damals. Ihre Stimme war Gold wert, nur als einziger Mensch, obwohl sie nicht Politiker waren. Und ich möchte den hier als Beispiel nehmen. Das ist Walter Cronkite. Also jeder aus meiner Generation in Amerika oder älter kennt dieses Gesicht. Alle kennen ihn. Und ähm, das, was man auch nicht vergessen darf, ist bei dem Fernsehen von damals, äh, wie gesagt, es gab nur die drei großen Sender. Ähm, ferner äh, liefen die Programme natürlich nach Zeitplan. Ne? Also es ist nicht wie heute, wo du bei YouTube einschaltest und guckst ein Video, wann es dir passt. Nein, nein. Ganz Amerika, ganz Amerika saß vor dem Fernseher genau zu selben Zeiten, haben genau dieselben Sendungen geguckt. Auch das eine Vereinheitlichung des Diskurses. Und jetzt, jetzt gibt es ein krasses Beispiel. Cronkite war sehr bemüht, immer möglichst neutral zu bleiben. Er hat kaum äh, politische Ansichten geäußert. Er hat nur Just the Facts, also wirklich nur versucht, nur Fakten zu berichten. Aber... Nach der sogenannten TET-Offensive in 1968, das war zwar militärisch gesehen ein Sieg für die USA, aber bis dahin hat das US-Militär immer wieder gesagt, der Krieg ist fast vorbei, wir sind am Gewinnen, es ist alles in Butter, macht euch keine Sorge, liebe Volk des, der USA. Aber gerade in diesem Moment, wo das US-Militär so es behauptet hat, haben die Nordvietnamesen und die Vietcong die größte Offensive des Krieges angefangen. Das war ein riesen Schock für die Amerikaner. Und an diesem Abend, live im Fernsehen, live im Primetime, sagte Crankheit zum ersten Mal, der Krieg ist sinnlos. Warum sind wir da? Das war ein Schock, dass gerade Walter Cronkite solche Worte spricht. Und in dem Moment soll Präsident Johnson gleich gesagt haben, we've lost Cronkite, we've lost Middle America so Der schlug wie eine Bombe ein. Und die Stimmung in den USA ist fast über Nacht gegen den Krieg gekippt. Johnson ist sogar nicht mehr zur Präsidentschaftswahl 68 angetreten. So ein Schaden hat das für ihn angerichtet. Und es ist nicht nur in Amerika gewesen, es ist auch in Großbritannien und in Westdeutschland so gewesen. Auch da sehr begrenzte Menge an Medien zur Auswahl äh, und wie gesagt, bis in den 80ern gab es in Deutschland, Westdeutschland auch keine Privatfernseher oder äh, Kabelfernsehen. Es gab nur ARD und ZDF und die Dritten. Also wirklich viel zur Auswahl gab es nicht. Auch hier Zentralisierung, eine Basis, worauf alle diskutieren. Also das Merkmal einer westlichen Demokratie während des Kalten Krieges war eine relativ homogene, zentralisierte Medienlandschaft. Ganz wenige Sprachröhre sozusagen. In den kommunistischen Ländern war es natürlich noch viel extremer. Da gab es ein Staatsmonopol auf Medien. Aber in den Westen war es nicht wirklich, nicht wirklich so viel besser. Also im, im Rückblick denken viele, ja, es war so viel bunter und sowas. Aber so bunt war es eigentlich auch nicht. Dementsprechend gab es eine relativ homogene Gesprächsgrundlage. Wir haben alle dieselben Informationen bekommen, haben aber daraufhin unsere Meinung gebildet. Die Fakten kamen von diesen zentralen Medien. Es gab zwar durchaus differenzierte Meinungen und so weiter, aber trotzdem dadurch, dass es eine Informationsquelle gab oder nur wenige Quellen gab, konnte die Diskussion nicht so breit auseinanderlaufen. Und dementsprechend war es auch schwerer, Confirmation Bias zu haben, denn auch hier, du wurdest faktisch dazu gezwungen, diese eine Quelle zu hören oder diese wenigen Quellen zu hören. Dann kam Watergate. Und auch die Reaktion auf Vietnam, also zum Beispiel, wie gesagt, mit der tet offensive da haben viele Amerikaner gemerkt, wir werden vom Staat angelogen und auch bei Watergate, da wurde auch das Vertrauen in den Staat zutiefst erschüttert und in generell wandte man sich von Autoritätsfiguren ab, das war eine ganz natürliche Reaktion, wir werden angelogen, also vertraue ich euch nicht mehr. Und auch in, den, äh, in der 68er-Generation, das war auch so ein bisschen diese, diese neue Stimmung, also dass man Autoritäten nicht einfach so blind vertrauen soll, was an sich eine gute Sache ist. Dennoch hat das schon Auswirkungen, die bis heute reichen. Und wie bereits erwähnt, die traditionellen Zeitungen begannen in den 80er-Jahren zunehmend Probleme mit Finanzen zu haben. Also die haben immer mehr im Kreiskampf miteinander geliefert, äh, immer mehr äh, Zeitungen sind pleite gegangen oder wurden aufgekauft und dann zugemacht. Äh, und es stand insgesamt auch immer weniger Geld zur Verfügung für hochwertige Journalismus in den gedruckten Medien. Und dann kam Anfang der 80er etwas ganz, ganz Revolutionäres. CNN. Also. Ab Anfang der 80er gab es die ersten Kabelsender äh, und Satellitensender und CNN war 1980 der erste 24-Stunden-Nachrichtensender überhaupt. Dann kamen nach und nach weitere dazu. Also wir sehen, es kommen jetzt auf einmal neue Informationsquellen auf. Mittlerweile gibt es in den USA eine unglaubliche Vielzahl von verschiedenen Sendern. Hier ist eine Liste, die ist lange nicht vollständig, äh, die decken auch alle möglichen ideologischen Richtungen ab. Manche sind ausländisch, die aber in Amerika gezeigt werden. Manche sind zwar ausländisch, äh, haben ausländische Eigentümer, haben trotzdem US-Programme äh, Programme und so weiter und so weiter. Das ist wirklich sehr gebund, gemischt. Aber auch hier eine ganz große, äh, breit gefächerte Vielzahl von Informationsquellen. Durch diese Fächerung gibt es aber auch eine zunehmende Politisierung und Individualisierung der Nachrichten. Um, ich möchte jetzt hier diese äh, Beispiele hervorheben. MSNBC ist eher links. Fox News ist natürlich rechts, aber nicht ganz rechts. RT ist eher die ganzen Verschwörungstheoretiker. Newsmax ist ultra ultrakonservativ und OAN ist relativ neu. Das ist One American Network. das ist jetzt seitdem Fox News sich ein bisschen gegen Trump äh, wendet, ist das jetzt auch einmal Trumps äh, neuer Liebling. Um, das heißt, OAN ist quasi der, der Trump-Sender geworden. Das möchte ich also noch einmal hervorheben, dass dadurch, dass es mehr Auswahl gibt, ist es nicht unbedingt so, dass die, die breite Masse der Menschen mehrere Quellen abdecken, sondern wieder, sie lesen das, was sie lesen wollen, was in ihr Weltbild passt. Und dadurch ist es auch möglich, dass sie das machen können. Diese gemeinsame Basis von Informationen, das brückelt jetzt immer mehr weg. Es ist immer mehr die Frage, was ist denn überhaupt die Wahrheit? Was ist denn die empirische oder objektive Wahrheit? Und mit Confirmation Bias, wir sind wieder bei der Situation Ende des 19. Jahrhunderts angekommen, wo man wieder das lesen kann, was man lesen will. Und, was vielleicht noch schlimmer ist, ist, viele Menschen sind noch in der Mentalität der 80er Jahre hängen geblieben. Und zwar dieses blinde Vertrauen in die Presse, das, was gedruckt ist, muss doch stimmen was natürlich lange nicht mehr stimmt, hängt immer noch in vielen Köpfen drin. Das heißt, viele Menschen sind ironischerweise ein bisschen leichtgläubig geworden, eben anhand dieser Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das heißt, die Bürgerschaft ist insgesamt nicht wirklich auf diese neue Medienlandschaft überhaupt vorbereitet. Viele Menschen wissen nicht, wie sie mit Informationsquellen umgehen, gerade in den Nachrichten. Dann nochmal etwas aus der US-Geschichte, was ich hervorheben möchte. Und zwar in der, im Watergate-Skandal mit Präsident Nixon Anfang der 70er. Ähm, da, dadurch ist ein Konflikt zwischen konservativen Kräften in Amerika und den Medien insgesamt entfacht worden. Und äh, vor allen Dingen, was die, die Anhängerschaft von Nixon damals äh, sehr übel genommen hat, war aus ihrer Sicht haben diese zentralisierten Medien haben sich dann gegen Nixon angelehnt, dass Nixon vielleicht das Gesetz gebrochen hat, das haben sie nicht gesehen. Sie haben nur gesehen, unser Mann wird von den Medien attackiert. Und im Laufe des Skandals, also als diese Medien den Skandal schonungslos enthüllt haben, zu Recht auch, ähm, dann kippte die öffentliche Stimmung gegen Nixon. Und dann ist eben dieses, dieses Feindbild entstanden in vielen äh, konservativen Köpfen. Die Medien sind gegen uns. Und was man auch nicht vergessen darf, Nixon wurde 1972 mit dem größten Erdrutschsieg bis dahin äh, äh, gewählt. Also er hat 49 der 50 Bundesstaaten gewonnen, nur Massachusetts hat gegen ihn gestimmt. Das ist heute kaum mehr vorstellbar, dass jemand so einen Sieg feiern könnte. Aber nur zwei Jahre später war er schon aus dem Amt. So sehr hat die Stimmung gegen ihn gekippt und deswegen haben die Nixon-Anhänger das einfach nicht mehr so glauben können. Wie kann es sein, dass Nixon, der so beliebt war vor zwei Jahren, auf einmal impeached wird? Das konnten sie nicht verstehen. Und daraufhin gab es dann zunehmende Versuche von konservativen Kräften, alternative Medien zu starten. Also quasi äh, Massenmedien, die eine konservative Stimme äh, so unter das Volk verbreiten. Ein Beispiel war oder ist äh, die Washington Times. Das ist eine sehr konservative Zeitung in Washington. Aber zunächst war es schwierig, sich zu etablieren, einfach aus Kostengründen und weil es natürlich schwer ist, die ganze Infrastruktur von 0 auf 100 aufzubauen. Deswegen war es damals noch sehr schwer. Das heißt aber, bis also bereits in den 70ern, aber auch immer mehr in den 80ern, und 90ern gab es einen immer fruchtbaren Boden für Konservativen, die eben so diese neuen Medienquellen haben wollten. Die haben richtig eine Sehnsucht danach gehabt ihre Stimme in den Massenmedien zu hören. Dann kam das Internet, Anfang der 90er. Und so war das Internet äh, für mich am Anfang. Also mit Modem, ne? so, man musste warten, bis dem, das Modem die Verbindung hergestellt hat. Und dann war es ganz laut, diese furchtbaren Geräusche. Und dann zum Schluss konnte man die Bilder nicht mehr laden. So war das Internet Mitte der 90er eigentlich. Und erst ab Mitte der 90er, also das Internet gab es eigentlich schon in den 80ern, aber erst Mitte der 90er äh, wurde das Internet sozusagen salonfähig. Also wo die breite Masse der Menschen darauf aufmerksam gemacht wurden. Und äh, dann gab es die, die ersten äh, privaten Zugänge. Also früher war das alles nur Unis und äh, Forschungseinrichtungen. Dann kamen immer mehr Privatmenschen dazu. Und äh, worüber ich mich bis heute ein bisschen ärgere, wenn ich ganz ehrlich bin, ist genau in dieser Zeit gab es sehr viele... Internetphilosophen, Nicholas Negroponte ist hier das Beispiel, das ich nenne, die damals so prophezeit haben, äh, es entsteht jetzt ein Global Village, also ein, ein weltumspannendes Dorf, wir werden alle miteinander kommunizieren und schöne Diskussionen führen und äh, das wird alles so schön laufen und wir haben uns alle lieb. Das war damals so ein bisschen die Vorstellung, was ich schon damals für sehr naiv gehalten habe und mittlerweile, wie wir wissen, war es auch sehr naiv. Allerdings, das war auch kurz nach dem Ende des Kalten Krieges. Es war eine Zeit des Weltfriedens. Es war eine Zeit der Aufbruchstimmung. Der Kalte Krieg ist vorbei. Also das war ein Ausdruck davon, diese positive Einstellung. In dieser Zeit sind die ersten Vorläufer der Social-Media-Plattformen von heute gestartet worden. Und auch sie waren Kinder dieser Stimmung. Sie hatten die Vorstellung, die absolute freie Meinungsäußerung, äh, äh, dass man keine Zensur oder Moderation brauche, weil wir werden das einfach alle friedlich unter uns lösen. Man braucht äh, keine Moderation oder irgendwie keine Gegensteuerung, damit die Diskussion nicht auf dem Ruder läuft und gleich persönlich wird etc. Das war die damalige Vorstellung. Freie Menschen werden frei diskutieren und die Wahrheit wird sich halt daraus kristallisieren. Das war die Vorstellung. Man muss auch dazu sagen, gerade in Silicon Valley, wo diese ganzen Startups entstanden sind, herrscht sowieso schon seit jeher eine sehr libertäre Einstellung gegenüber dem Staat. Also quasi, wozu brauchen wir den Staat? Wir machen doch alles selber. Das kommt noch dazu. Allerdings ist genau das Gegenteil eingetroffen. Die Nachrichten werden immer personalisierter und wie bereits erwähnt, die gemeinsame Basis einer abgestimmten Faktenlage bröckelt weg. Es wird also immer schwerer, eine Diskussion zu führen, weil man kann sich nicht mal einigen, was die Fakten überhaupt sind. Ohne gemeinsame Fakten ist eine sinnvolle Diskussion schlicht nicht möglich. Dann gab es auch in den 90ern die ersten Blogs ähm, und einige von ihnen waren aus Washington DC, haben auch den, das Versprechen geäußert, wir haben sozusagen Insider-Infos. Ähm, wir haben Kontakte innerhalb des politischen Apparats, und können so diese, äh, Media, also diese Nachrichten streuen. Ähm, die hatten allerdings kaum bis gar keine journalistischen Standards. Das waren im Grunde genommen Privatleute, die irgendwelche Kontakte hatten, haben dann Meldungen von ihren Kontakten einfach so online gestellt, ohne überhaupt zu prüfen, ob was daran wahr ist oder nicht. Aber wir können noch nicht von Fake News sprechen, weil da war so ein, ein gewisser Wahrheitskern schon drin. Ähm, das berühmteste Beispiel ist Drudge Report. George Report ist eher rechts, aber Warren Cat ist eher links. Das ist vielleicht das Gegenpol oder Gegenbild. Und bei dem Skandal um Monica Lewinsky und Präsident Clinton hat Roger Report tatsächlich eine maßgebliche Rolle gespielt. Und zwar viele der Enthüllungen, die dann Clinton in Bedrängnis gebracht haben, wurden tatsächlich zum ersten Mal bei Drudge Report überhaupt veröffentlicht. Das heißt, die traditionellen Medien wurden immer mehr darauf aufmerksam, aufmerksam haben tatsächlich angefangen, Drudge Report als Quelle zu nehmen oder zumindest als Inspiration für eigene Artikel zu nehmen. Mittlerweile gibt es eine ganze Vielzahl von solchen Blogs und aus manchen Blogs sind sogar richtige Nachrichtenkanäle entstanden. Huffington Post fing auch so an, Breitbart fing so an, Newsmax fing so an. Alle mit dem Ansatz, wir haben Geheiminfos von irgendwelchen äh, namenlosen Quellen innerhalb des politischen Apparats, wir zeigen euch, was wirklich passiert in der Politik etc. etc. Und vor allen Dingen war immer wieder die Äußerung, wir zeigen euch, was die Massenmedien euch nicht zeigen. Man muss sich natürlich fragen, warum die Massenmedien das nicht zeigen wollen. Möglicherweise, weil es journalistischen Standards nicht entspricht. Steht aber auf einem anderen Blatt. Und das Problem ist, ist es ist zutiefst menschlich, irgendwie ähm, gut dazustehen. Ich habe Zugang zu ge geheimen Infos, was andere nicht haben. Ich habe eigene Informationsquellen. Das tut einem gut, wenn man so ein bisschen protzen kann. So, ich weiß was, was du nicht weißt. Ne? Aber das ist auch eigentlich eine Form von Confirmation Bias. Ich höre, was ich hören will. Das passt in mein Weltbild, also gebe ich das weiter. Problem ist aber, das ist eine sehr große Gefahr für die Demokratie. Weil auch hier, wir haben keine gemeinsame Basis, worüber wir diskutieren können. Und anfangs hatten diese Blogs, also zumindest ansatzweise, den Anspruch, Wahrheit zu erzählen, waren sehr, nicht, nicht, so, nicht sehr sauber mit ihren Methoden. Also wie gesagt, sie waren nicht wirklich äh, journalistisch äh, sauber, wie sie geschrieben haben. Und äh, besonders wichtig hierbei, und jetzt kommt es, äh, ist, ist, ist vielen aufgefallen, dass sie damit viel Geld verdient haben durch Online-Werbung. Das heißt, sie hatten ganz minimale Kosten, sie haben nur diesen Blog gemacht, also das kostet letztendlich nichts. Da Stecken vielleicht nur ein zwei Menschen dahinter, man hat also kein Overhead, keine, kaum Kosten. Dafür kriege ich eine Menge Online-Werbung. Also Profit. Und das hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nicht nur in den USA, nicht nur in Westeuropa, sondern auch aus ärmeren Ländern, beispielsweise in Mazedonien. Und äh, auch diese Menschen haben gemerkt, sie können wenig Aufwand und kaum Kosten einen sogenannten Newsblog starten. Nur dort wird Copyright nicht so ernst genommen und da wird auch nicht unbedingt die Wahrheit ernst genommen. Also was man gemacht hat, ist man hat Logos so nachgemacht, auch die Domains, also die Adressen nachgemacht und eigene Newslogs gemacht, die so erschienen sind wie die Massenmedien. Und äh, dabei war es für sie nur eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Das heißt... Die haben zwar für unsere Verhältnisse nicht wahnsinnig viel Geld verdient, aber für ihre Verhältnisse in diesen ärmeren Ländern wurden sie schon sehr reich damit. Und äh, weil diese Staaten kaum also von Rechtsstaatlichkeit wenig äh, wissen, äh, die kümmern sich nicht um Urheberrecht, die kümmern sich nicht um Markenrecht und so weiter, die Betreiber konnten das beliebig fortführen. Auch wenn sie mal dicht gemacht wurden, kein Problem, sie starten einen neuen Blog. Und sie wurden manchmal ganz schön frech mit ihren nachgemachten News Blogs. Das hier ist ein Beispiel. Die haben wirklich eins zu eins das Erscheinungsbild von CNBC übernommen damals. Man sieht auch die Adresse cnbc-websource-20.com. Also wenn man das nicht weiß, könnte man denken, das ist die offizielle Website von CNBC. Ist es natürlich nicht. Und wir sehen auch hier, das ist einfach Clickbait als Überschrift. Tokyo mom makes $6,487 a month at home. Also das ist wieder ein versucht, einfach ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Und dafür sehen wir oben rechts hier den Werbebanner, also ganz oben. Äh, und damit verdienen Sie Ihr Geld. Wie gesagt, hier geht es überhaupt nicht darum, Wahrheit zu verbreiten. Es geht auch nicht mal darum, äh, um was anderes als Geld zu verdienen. Punkt. Hier sehen wir auch ein Beispiel, dieses ABC News Logo oben. Ne? Also unten ist das Echte, oben ist das Falsche. Man sieht auch die Adresse, abcnews.com.co. Auch da ein Versuch, den, den eigentlichen Massenmedien nachzumachen und den, die Menschen einfach zu täuschen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Fake. Daher Fake News. Und nicht jede Meldung war sonderlich seriös. Manchmal wurden sie ganz schön abgefahren. Also Putin an der der neuen Weltordnung und an Satan-Rüdiger. Ich äh, ich... I'm coming for you. Also, das ist natürlich völlig schräg, die Meldung. Aber wir werden gleich sehen, das hat er auch in Methode. Und übrigens, USA Politics Today, der Name der Website, das hört sich an wie USA Today, eine der größten Zeitungen in den USA. Auch hier ganz frech, dass sie Markenrechte missachten. Also, diese Betreiber haben, wie gesagt, diese Domainadressen reserviert. Sie haben ähnliche Logos gemacht und einfach irgendwelche Falschmeldungen verfasst. Es war ihnen egal, also Hauptsache Geld kriegen. Dabei haben sie ihre Artikel dann bei Twitter, Facebook und Co. verbreitet und dann leichtgläubige Menschen haben das gelesen, nicht geprüft, einfach geteilt. Und so haben sie Verbreitung gefunden. Und natürlich, je mehr Verbreitung sie gefunden haben, desto mehr Geld haben sie verdient. Aber die Social Media Plattformen, also Facebook und Twitter vor allem, haben an dieser früheren Politik der absoluten Meinungsfreiheit und äh, des Zensurverbots auf ihren Plattformen hielten daran fest und haben nichts dagegen unternommen. Weil sie der Meinung waren, die Menschen sind ja schlau genug, die können dann selber durchsteigen. Und die Werbeeinnahmen, wie bereits gesagt, die waren für uns Menschen im Westen, kaum die Rede wert, aber wir haben wirklich ganz, ganz schön viel Geld verdient. Und schlimmer noch, sie fingen an sogar zu experimentieren, zu gucken was löst die größte Reaktion aus? Wie kriegen wir am meisten Aufmerksamkeit? Und Ihre Falschmeldungen wurden also immer extremer. Das heißt, Sie haben entdeckt relativ schnell, dass Menschen in den USA in ländlichen Gebieten und aus den Unterschichten, also die weniger Bildung haben, viel schneller als solche Falschmeldungen reinfallen. Was Sie auch festgestellt haben und was ich selber schon ganz schön deprimierend finde, Je verrückter die Meldung, wie das mit Satan und Putin, desto mehr wurde sie verbreitet und desto mehr haben sie an Einnahmen kassiert. Aber das Bildungsbürgertum, also Menschen mit einem akademischen Abschluss, die sind viel weniger darauf eingefallen. Ich will nicht sagen, dass sie gar nicht darauf eingefallen, es gab schon natürlich einige, die es getan haben, aber die Tendenz ist schon klar, je weniger Bildung, je mehr sind Menschen darauf reingefallen. Seriöse Journalisten wie von New York Times, CNN etc. haben dann angefangen, diese Blogs dann Fake News zu nennen. So ist der Begriff dann entstanden. Und äh, der erste, das erste Mal, dass der Begriff als in diese Form erschienen ist, war so gegen 2013. Aber im Wahlkampf 2016 wurde Fake News zum ersten Mal ein richtig großes Thema in der Politik. Denn die konservativen Kräfte fingen an, diesen Begriff also quasi den Spieß umzudrehen und zu meinen, die seriösen Nachrückenquellen seien Fake News. Das wurde also zum Kampfbegriff. Und auch hier diese, diese fruchtbare Boden, von dem ich gesprochen habe, was seit der Zeit von Nixon schon da war, dieser fruchtbare Boden hat erst die ersten Sprösslinge hervorgebracht in die, genau in dieser Zeit. Und ich vermute, die meisten von euch werden diese beiden Personen, oder zumindest der links ist ja Nixon, Präsident Nixon, der rechts, ich weiß nicht, ob der euch geläufig ist, aber das ist Roger Stone. Roger Stone war damals ein enger Berater von Nixon und er war und ist ein Riesenfan von Nixon. Und so schaut er aus heute, wie man sieht, sein ganzes Wohnzimmer ist zugekleistet mit Plakaten von Nixon und falls man wirklich anzweifelt, dass er es ernst meint, hat er sein Gesicht auf den Rücken eintätowieren lassen. Also das ist ein richtiger glühender Nixon-Anhänger, den wir haben. Roger Stone ist also eine direkte persönliche Verbindung zwischen dieser Nixon-Ära und den Konservativen von heute. Er galt schon damals wie heute als Dirty Trickster, also einer, der wirklich, äh, den du losgeschickt hast, wenn du irgendwas äh, Schmutziges erledigt, erledigt haben wolltest, um deinen politischen Gegner zu schaden. Er ist ein glühender Anhänger von Machiavelli und der reinen Machtpolitik. Und falls man denkt, ach, das will ich Ihnen alles in den Mund legen, nein, nein. Das sagt er selber ganz klar. Also der, hat, der, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und da ist er mit Donald Trump. der ist ein ganz enger Berater von Donald Trump geworden und ganz enger Freund seit, Jahr, seit Jahrzehnten. Roger Stone hat auch in diese ganze Fake News-Geschichte ziemlich viel Einfluss gehabt. Er macht keinen Hehl daraus, dass, er, dass ihm jedes Mittelrecht recht ist, um die Macht zu erhalten und er umwirbt oder um war Trump seit Jahrzehnten für Präsident zu kandidieren, möglicherweise, weil er auch gesehen hat, dass er ihn vielleicht für eigene Zwecke ausnutzen kann. Also hat er so seinen langjährigen Freund bearbeitet, also kandidiere doch, dann hat Trump das tatsächlich gemacht, 2016 und äh, durch den Einfluss mit Trump wurde dieser Kampf äh, zwischen Konservativen und den Massenmedien Ganz neu entfacht, aber auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Dieser Begriff Fake News wurde von ihm extra instrumentalisiert und wie gesagt, der Spieß wurde umgedreht und als Kampfbegriff eingesetzt gegen seriösen Medien. Und was für mich persönlich auch noch krasser ist, weil Russland galt schon seit jeher als Feindbild der Amerikaner, nur in dieser kurzen Zeit nach dem Kalten Krieg nicht mehr, Sie waren sogar bereit, Hilfsangebote und Unterstützung aus Russland anzunehmen, damit sie dann ihren eigenen Wahlkampf anfeuern könnten. Ähm, das war Putin auch ganz recht, weil er hat eine ziemlich bekannte Abneigung gegen Hillary Clinton und äh, die hatten noch sehr viele offene Konflikte. Also hat Putin tatsächlich über Drittmänner Hilfe angeboten. Und die sogenannten Four Factories in Russland, allen voran die Internet Research Agency, fingen bereits 2014 an, selber Fake-News zu produzieren, nach dem Vorbild der Mazedonier beispielsweise, beispielsweise und äh, begannen dann also eigene, gezielte Fake-Meldungen zu streuen, um politische Gegner im Ausland zu schaden. Und das haben sie sogar sehr auf die Spitze getrieben. Und, zur Überraschung vieler, konnte Trump tatsächlich sich äh, behaupten bei den Vorwahlen. Also, Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, am Anfang der Vorwahlen galt Trump nur als Witzfigur. Niemand hat damit gerechnet, dass er tatsächlich äh, gewinnt. Äh, auch als er die Nominierung tatsächlich bekommen hat, hat niemand geglaubt, dass er tatsächlich gegen Clinton gewinnen könnte. Ähm, damals galt Jeb Bush, also der Bruder von George W. Bush und der Sohn von äh, George H. W. Bush, der galt als Favorit. Ähm, und hier, das Wahlkampfteam von Trump hat von diesen gezielten Falschmeldungen und Halbwahrheiten sehr profitiert, oft aus russischer Quelle. Äh, die dann von Trumps Anhängerschaft, die ja aus den ländlichen Regionen und aus der Unterschicht der USA kommt, die sowieso dafür anfällig sind, die haben das brav auf Social Media verteilt. Und die Social Media Plattformen haben viel zu spät erkannt, was da für ein Problem entstanden ist. Die haben also erstmal als Prinzip nicht darauf reagiert. Wie gesagt. Wir wollen keine Zensur, wir wollen keine Moderation. Also es, es herrscht die absolute Meinungsfreiheit. Und Stones' Leitprinzip, dass alles, was politische Macht sichert, ist ihm recht. Und das wurde dann daraufhin zum Leitbild des, der ganzen Kampagne von Trump. Hierdurch ist eine absolut extreme Form des Relativismus entstanden. Und hat sich auch durchgesetzt. Sogar Fakten sind jetzt frei austauschbar. Es gibt keine Objektivität mehr. Es gibt keine empirische Wahrheit mehr. Und hier ist ein sehr gutes Beispiel davon, Kellyanne anne Carnoy. Eines ihrer berühmtesten Zitate, das werde werd ich nie vergessen, alternative Fakten. Das kam aus ihrem Mund. Sie ist eine der engsten Beraterinnen äh, und war längere Zeit Sprecherin für Donald Trump. Sie hat es aber noch weiter auf die Spitze getrieben. Und mit ihrer Aussage, man habe alternative Fakten, das war der Abschied von der empirischen und objektiven Wahrheit. Und dieser Relativismus, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist und zunehmend Zuspruch fand, das wurde hier quasi die Zuspitzung schlechthin. Sogar die Wahrheit selbst ist jetzt relativ geworden. Und wenn man ihr zuschaut, wie sie in Interviews und Gesprächen einsteigt und wie sie, äh, wie sie sich benimmt, Sie schafft es immer wieder, Diskussionen zu torpedieren, einfach weil man niemals auf eine gemeinsame Basis mit der Faktenlage kommt. Sie kommt immer wieder mit alternativen Fakten an. Und die Wahrheitssuche wird also weg von der Wissenschaft und weg von einer empirischen Wahrheit gezogen und hin auf einer sehr persönlichen Ebene gezogen. Wenn du mir nicht glaubst, bist du nicht mein Freund. Das ist jetzt, was sie unter Wahrheit vorstellt und wie sie es auch äh, äh, weitergibt. Das ist eine Form, also das ist ein psychologisches Phänomen, das ist eine Form der Einschüchterung und des sogenannten Gaslightings. Was ist denn Gaslighting? Das ist eine, ein, Mund, äh, ein Wort, was in allem Munde ist äh, in den letzten Jahren, das ist aber ein uraltes Phänomen, es ist nur, dass es erst in den 80ern von einem Psychologen beschrieben wurde und ausgelegt wurde, Gaslighting ist äh, vor allen Dingen eine Taktik von Narzissten, äh, wie sie andere Leute manipulieren. Und es ist eine äußerst unredliche Technik, äh, dass du dein Gegenüber immer wieder ähm, in die Bedrohle führst. Dass sie sogar ihre eigenen Sichtweisen, ihre eigene Wahrnehmung in Frage stellen. Äh, und also wenn, wenn es richtig übel wird, kann die Person dann komplett abhängig werden von dem, demjenigen, der dieses Gaslighting betreibt. Weil sie sich so sehr in Frage stellen. Hier sind einige Beispiele. Also leugnen, dass man etwas früher gesagt hat, äh, auch wenn es aufgezeichnet wurde. Donald Trump macht das immer wieder. Ähm, Einfachste Tatsachen leugnen und auch seinen Standpunkt beharren, bis der andere aufgibt. Klassisch Donald Trump. Den Gegenüber, den, den Gegenüber unlautere Beweggründe unterstellen. Auch hier. Also die Menschen sind böse, lock them up. Ne? Also, auch wenn, äh, äh, wenn sie versuchen, seine Argumente zu entkräften, dann bedeutet das nicht, dass sie bessere Argumente haben, sondern die sind böse Menschen. Das ist immer seine Taktik. Ähm, dem anderen Worte in den Mund legen oder die, Mund, äh, die, die Worte in den Mund umdrehen das, oder verdrehen, das ist auch eine äh, klassische Taktik und so weiter und so weiter. Also, Gaslighting ist wirklich eine ganz üble Technik. Und. Uh, seriöse Medien, Big News zu nennen, ist eine Form des Gaslightings. Also ist es ein sogenanntes Argumentum ad hominem. Also anstatt sich mit den Argumenten und Informationen des Gegenübers auseinanderzusetzen, versuche ich, den Gegenüber zu diskreditieren oder ihn einzuschüchtern. Ja, das, das ist ein klassischer Versuch mit einem äh, ad hominem. Übrigens, ad hominem wird häufig falsch verstanden. Es hat nichts damit zu tun, dass man jemanden beleidigt. Es geht nur darum, dass ich mich nicht mit den Argumenten auseinandersetze, sondern mit der Person meines Gegenübers. Das ist ein Erhahn. Die klassischen Medien versuchen also, diese Taktiken zu bekämpfen. Allerdings soweit nur mäßigen Erfolg, muss ich sagen. Also Twitter und Facebook fangen jetzt tatsächlich an, Falschmeldungen als solche zu markieren, kommen allerdings nicht so richtig hinterher damit, weil sie einfach zu wenige Personal haben, Sie versuchen es mit Machine Learning zunehmend zu machen, aber auch das kommt so dann zu Fehlmeldungen, dann werden die Benutzer dann verärgert und so weiter und so weiter. Und ist natürlich auch die Frage, ist es wirklich in unserem Sinne als äh, Bürgerschaft, dass ein Privatunternehmen wie Twitter und Facebook nun Wächter über Wahrheit sind? Also das ist dann auch die Frage, ist es wirklich in unserem Sinne? Äh, ferner, so Nachrichtensender sagen immer offener und immer klarer, wenn eine Falschaussage von beispielsweise Trump oder einem anderen Politiker kommt, das ist eine Lüge. Also die sagen wirklich, that's a lie. Und die sagen das ganz klar, früher hätten sie das nie gemacht. Ähm, allerdings auch hier ist es ein bisschen bedenklich, weil das Wort Lüge wieder sehr stark polarisierend ist und auch emotionalisierend ist. Äh, was auch in den letzten Jahren immer stärker vorkommt, sind sogenannte Fact-Checkers. Snopes ist der Opa aller Fact-Checkers, aber auch neuere wie Fact sind dazugekommen. Und sie finden auch zunehmend Aufmerksamkeit und Zuspruch von den Massenmedien. Also es ist ein Versuch, eine neutrale Instanz zu schaffen wieder. Ähm, und Wikipedia tritt immer mehr in den Fokus. Aber hier ähm, gibt es eine gewisse Rückbesinnung von den Massenmedien auf die früheren journalistischen Standards, die immer mehr so ein bisschen den Bach runtergegangen sind in den letzten Jahren. Jetzt versuchen sie das wieder nach oben zu bringen. Aber für jede, jedes Gegenmittel gibt es auch ein Gegenmittel. Ähm, die Anhänger von sogenannten alternativen Fakten, äh, nach meiner Erfahrung, gehen sie häufig nicht auf sogenannte Fact-Checkers ein oder nicht mehr darauf ein. Äh, sie sagen, die seien auch politisiert. Äh, sie behaupten, dass die äh, nur gegen mich sind. Also wieder diese emotionale Reaktion. So, du bist nicht meine Meinung, also bist du nicht mein Freund. Das trägt ironischerweise auch zu einer weiteren Individualisierung der Medien bei. Wenn ein Nachrichtensender oder eine Social-Media-Plattform sagt, okay, das war's, wir nehmen das jetzt ernst und wir blockieren alle Falschmeldungen, kann es dazu kommen und kommt auch dazu, tatsächlich dazu, dass die Leute dann einfach den Sender wechseln oder zu einer anderen Social-Media-Plattform. Jüngstes Beispiel ist, viele Konservative haben gesagt, sie würden jetzt en bloc von Twitter zu Parlay gehen. Viele sind jetzt schon auch bei Discord und haben dann ihre eigenen Chatgruppen, wo sie dann unter sich sind und natürlich nur in, Echo, in einer Echokammer sitzen. Äh, viele sind von Fox News zur OEN gewechselt, weil Fox News jetzt immer kritischer gegenüber Trump wird und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich äh, ein, ein, ein große, eine große Sorge, dass es eigentlich diese, diese Fragmentierung der Medien eigentlich jetzt beschleunigt wird. Und was auch auffällt, ist ein Politiker, der beispielsweise sagt, wir, wir sollen versuchen, einander zu verstehen, wir sollen uns versöhnen, man versucht dann irgendwie einen Konsens zu finden. Genau solche Politiker werden jetzt immer mehr von den Extremen verspottet. Also dass die gesagt werden, ja, ja, die wollen das nur, dass die ihre Macht haben oder wieder diese unlautere Beweggründe werden unterstellt. Und, und bei beiden Extremen, links wie rechts, mehr rechts, aber bei beiden Extremen ist eine gewisse Opfer- und bunker mentalität entstanden. Wir sind immer die Opfer, die Elite ist gegen uns, die Massenmedien sind gegen uns und wir sollen unter uns bleiben, damit wir uns dann schützen können. Also, hier sind einige Anhaltspunkte, wie man sich vor Fake News schützen kann. Man muss bitte, bitte, bitte immer bei sich anfangen. Nicht immer so gucken, was die anderen machen und auch sie schimpfen, sondern wirklich bei sich anfangen und eine gesunde Informationshygiene vorlegen und pflegen. Hier sind einige Anzeichen. Also erstens ist die Quelle ganz neu, habe ich noch nie von denen gehört, vielleicht ähm, ist die Quelle äh, nennt die Quelle keine anderen Quellen, sagen sie wir haben eigene Quellen ohne diese zu nennen zum Beispiel. Das ist auch so ein äh, äh, so Alarmglocke äh, was da klingelt. Ähm, sind die Inhalte und vor allem die Überschriften sind sie stark emotionalisierend? Ist das klassischer Clickbait? Ähm, wird der Autor den, den, den Namen des Autoren nicht angegeben? Kommt auch sehr häufig vor. Äh, gibt es keine nachvollziehbaren Informationen zum Autoren? Also was seine Qualifikationen sind, für wen er arbeitet? Also Context Matters, ganz, ganz wichtig. Keine Datumsangabe und vor allem keine Zeitangabe. Werden die Meldungen vielleicht recycelt? Das kommt auch so häufig vor bei solchen Falschmeldungen. Äh, was auch häufig vorkommt, ist, dass die Falschmeldungen mutieren. Das heißt, man nimmt eine alte Falschmeldung, tauscht ein paar Begriffe aus, damit es für eine aktuelle Situation passt und stellt sie wieder online. Kommt auch sehr häufig vor. Ähm, wenn der Inhalt sich nicht wirklich plausibel anhört, ne, also man soll seinen Instinkten vertrauen, wenn es dann zu schwer ist zu glauben, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr. Ähm, Andererseits, man soll natürlich immer seine eigene Voreinstellung prüfen und schauen, ob vielleicht wieder Confirmation Bias in einem steckt. Also immer offen sein für andere Perspektiven. Und vor allen Dingen, wenn diese, die Informationen, die in diesen Artikeln angegeben werden, wenn sie sich nicht decken mit Angaben in Referenz- und Nachschlagewerken, Wikipedia, Enzyklopädien, Lexika etc. oder in anderen Medienquellen, dann ist auch Vorsicht geboten. All das bedeutet natürlich nicht, dass die Quelle nicht glaubwürdig ist, aber es macht es immer schwerer, diese Quelle zu glauben. Also, wie gesagt, mit gutem Beispiel voran. Ne? Bleib, also be the adult in the room. Versuch immer, erwachsen zu bleiben. Geh nicht auf irgendwelche Schlacheleien ein. Geh nicht auf persönliche Attacken ein, weil dann ist, wird die Diskussion erst leicht entgleisen. Mach keine Vorwürfe, keine Unterstellungen. Auch ganz wichtig, Versuche immer so ein bisschen Zurückhaltung zu üben. Verliere die Nerven nicht. Das ist eine ganz alte Regel, haben wir früher im Usenet auch gesagt, in den uralten Tagen des Internets. Wer die Nerven verliert, hat verloren. Also versuche die Nerven zu behalten. Wenn sein muss, dann lass es einfach mit dem antworten. Lieber keine Antwort schreiben und den Blödsinn im Raum stehen lassen, als die Person dann persönlich zu attackieren. Bleibe stets bei durchgecheckten und nachschlagbaren Fakten. Gebe deine Quellen immer an, immer mit links. Nicht einfach sagen, dass es wahr, sondern wirklich belegen mit links. Das ist auch ganz wichtig. Das verleiht auch Glaubwürdigkeit. Weil was auffällt, ist, die Anhänger von alternativen Fakten stellen einfach was in den Raum, ohne das zu belegen. Ja, also das, das ist dann auch wieder ein schlechtes Beispiel. Ähm, wenn einer dir vorwirft, auf dem hohen Rost zu sitzen, ne, das ist auch ein Versuch, dich äh, aufregen zu lassen oder dich zu provozieren. Das bedeutet aber nicht, dass du zu hoch bist. Es das bedeutet, dass sie zu niedrig sind. Ähm, es gibt tatsächlich in der Psychologie in, ähm, äh, ein Kommunikationsmodell, dass in jedem von uns ein Erwachsener steckt und ein Kind. Und wenn beide auf der Erwachsenenebene stehen, dann funktioniert die Kommunikation ganz gut. Und sobald eine von den beiden auf diese Kindsebene abrutscht, dann wird es auf einmal schwierig. Und dann entstehen diese Konflikte. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich ebenfalls auf diese Ebene begeben. Bleib also wieder oben. Und wenn die Person dann auf dich schimpft, ja, du bist da ähm, auf, arrogant, du bist auf dem hohen Ross, geh einfach nicht darauf ein. Du musst diese Art das, äh, nicht entkräften. Brauchst du nicht. Und äh, was man auch bedenken muss, ist, dein Gegenüber wirst du vielleicht nicht überzeugen, aber, ganz wichtig, wer weiß, wie viele Menschen mitlesen. Ne? Und wenn du deine, dein, äh, dich zusammenreißt und immer auf deinem hohen Ross bleibst, Kannst du auch viel eher andere Menschen, die still mitlesen, überzeugen, als wenn du dich auf in diese Schlammflach begibst? Also, andere, andere Menschen lesen mit. Und vor allen Dingen bloß nichts teilen, was von zweifelhafter Natur ist. Wenn du Zweifel hast an etwas, bitte, bitte, bitte teile es nicht. das nicht. Das dürfte selbstverständlich sein, aber ich, ich staune immer wieder, was bekannte von mir teilen, ohne wirklich Gedanken dazu zu machen. Also, die beste Lösung überhaupt. Ermuntere deine Mitmenschen, ebenfalls eine gesunde Informationshygiene zu pflegen und lebe sie bitte vor. Gemeinsam sind wir stark gegen Fake News. Und ich möchte mit dem berühmten Schlusssatz von William Evan Walter Cronkite schließen, das hat er am Ende jede Sendung gesagt. And that's the way it is. Danke fürs Zuhören. Und noch Fragen. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann vielleicht könnt ihr das einfach im Chat hier reinschreiben. Und äh, dann öffne ich jetzt äh, die Bühne jetzt für Fragen. Ich sehe hier... Ja. Ein ja. Ja. Äh, absolut super. Ich hatte gedacht, ich kenne mich in der amerikanischen Geschichte und ähm, etwas aus, aber selten so viel gelernt in so kurzer Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und damit ist die Diskussion eröffnet. Du kannst, wenn du willst, deinen Bildschirm sozusagen wegschalten. Ach stimmt, ja. Gut, dass du das sagst. Ups, dann zack. So, und dann gehe ich nochmal zurück hier. Äh, wenn ich dann nehmen kann, die Schaltfläche finde, ah, hier ist es. So, jetzt bin ich wieder sichtbar. Eine, in einem privaten Chat ist gefragt worden, ob du das die beiden Titel, die du erwähnt hast, noch mal zeigen könntest oder ähm, das Zitat geben könntest, damit man sich das eventuell selber besorgen kann. Anscheinend ist mein Bild außerordentlich schlecht, aber äh, das, also, das eine, eine heißt, ich schreibe einfach ein Chat, Das eine heißt Future Shock. Die, die beiden Bücher sind von Alvin Toffler. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Alvin Toffler, Future Shock und The Third Wave. Also habe ich einen Chat reingeschrieben. Äh, noch ein Buch von Ihnen, was jetzt weniger zum Thema passt, aber auch sehr interessant ist, ist War and Anti-War. Ähm, der Grund, warum dieses Buch so interessant ist, ist, ähm, also die wenigsten von euch werden sich an den ersten Irakkrieg erinnern können. Aber ähm, es war damals äh, für uns, die das Live mitverfolgt haben, so unglaublich beeindruckend, äh, wie anders die Kriegsführung war von dem, was wir uns bis dahin vorgestellt haben. Und äh, dann im Nachhinein hat ähm, ein, ein hochrangiger Militär, also ein General, Kontakt mit Herrn Taufler aufgenommen. Und es stellte sich heraus, äh, das US-Militär hatte diese beiden Bücher auf ihrem Pflichtlektüreprogramm. Das heißt, Taufler hat indirekt die Kriegsführung im Irakkrieg beeinflusst. Und das war für ihn selber ein Riesenschock. Und dann. Ähm, er hat dann dieses Buch geschrieben, weil er meinte, wir müssen uns auf diese neue Art von Informationskriegführung ähm, vorbereiten, damit wir als mündige Bürger äh, tatsächlich ähm, also Kriege verhindern können. Also deswegen ich würde auch dieses Buch hier empfehlen. Das hat er zusammen mit seiner Frau geschrieben. Also wie gesagt, War and Anti-War äh, von Alan Tafler und Heidi Tafler. schreibe ich auch kurz rein. Das Buch ist mittlerweile gut 25 Jahre alt, aber es äh, lohnt sich. So, noch Fragen? Ich hätte mal eine ganz dumme, ähm, so aus der eigenen Erfahrung heraus: ähm, Wie hat das denn in den, du sagtest, 60er, 70er Jahren funktioniert mit gleichzeitig gucken bei den vielen Zeitzonen? Da ähm, muss, muss doch die Hälfte von Amerika muss doch in der Arbeit gewesen sein, während die anderen das Abendprogramm äh, genießen konnten. Das nennt sich Take Delay. Also das heißt, es wurde aufgenommen. Also es wurde an der Ostküste wurde es live gesendet und dann gleichzeitig aufgenommen und dann an der Westküste wurde tatsächlich die Aufnahme dann gezeigt. Okay, okay. Aha. Und tatsächlich war das ein, ein, damals ein Problem. Also für die ersten äh, landesweiten äh, Sendungen, dass sie dann tatsächlich anfing, muss, anfangen mussten, das so äh, die Zeit zu verschieben. Aber das war die Lösung, ja. Ja, ich fand also sehr interessant, dass die, dass das so eine lange Vorgeschichte in dem, ich meine, Irakkrieg, das hat man auch bei uns ganz gut mitgekriegt, aber ähm, schon äh, faszinierend, was für eine lange Vorgeschichte an Fake News hat. Ne? Ja, also das ist eigentlich äh, fast deprimierend, weil, wie gesagt, ich, also du und ich, wir sind beide in dieser Zeit aufgewachsen, als es diese begrenzte Informationsquellen gab. Und das im, Im Nachhinein, wenn ich da zurückblicke, das war für uns eigentlich fast wie ein Luxus, weil wir hatten diese ganze Polarisierung dann nicht. Also ja. ähm, die, die Polarisierung schreitet immer weiter voran und das macht mir wirklich sehr große Sorgen. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich ja auch so engagiert in, in der Politik und äh, online, weil ich versuche auch immer wieder darüber nachzudenken. Ja, was ist denn die Lösung dafür? Ich habe auch noch keine richtige Antwort, außer, außer dem, was ich hier präsentiert habe. Ähm, ja, wir müssen mit ja, okay. kleinen Schritten anfangen. Also äh, diese Dezentralisierung ist wirklich ein großes, äh, es hat Vorteile und Nachteile. Es hat alles seine, seine zwei Seiten. Ja, Leute, Fragen? Ihr seid so schüchtern. Ja, das ist äh, online online äh, offensichtlich. Ich hatte früher immer gedacht, äh, online müssten die Leute eigentlich, weil man das ja gewöhnt ist, auf den Plattformen sich mehr oder weniger anonym zu bewegen. Und hier könnte man einfach in Chat schreiben und keiner würde sich merken, was für ein Gesicht dahinter steht. Hatte hm. ich immer gedacht, online wäre die Hemmschwelle, ähm, sich in der Vorlesung zu Wort zu melden, kleiner. Ähm, aber äh, dieses jahr haben wir den herrn heidenreich nicht dabei der hat voriges jahr sozusagen jedes mal drei vier fragen gestellt <lacht> und von daher ist es nicht so aufgefallen ähm, aber wäre natürlich schon schön äh, wenn noch ein bisschen eine diskussion zusammenkäme. haben wir ein... Ada? Ah, jetzt kommt sie erst äh... liest du ja ähm, also, äh, aus eigenem Interesse, also wie gesagt, ich bin schon immer sehr politisch engagiert gewesen. Und äh, also ähm, die beiden Bücher hier zum Beispiel von Toffler ähm, habe ich in meiner Jugend schon gelesen. Und äh, das hat mich schon immer sehr beschäftigt. Ähm, und äh, ich bin in einer akademischen Familie aufgewachsen und äh, habe mich auch immer sehr viel, bereits in meiner Kindheit, mit Geschichte und Wissenschaft und äh, vor allen, also vor allen Dingen, also was ist denn überhaupt Wahrheit? Das hat mich schon immer sehr beschäftigt. Und gerade in den letzten Jahren, wo ich mir zunehmende Sorge die Entwicklung in Social Media beobachte, weil wie gesagt, ich, ich, ich habe das alles live mitbekommen in den letzten 20 Jahren. Das macht mir zunehmend Sorgen. Also es kann sein, einerseits, jede Generation sagt, die nächste Generation ist scheiße, ist so. Aber seit sei Platon, seit sei Platon, genau Platon hat schon angefangen. <lacht> ähm, also man, man schimpft immer auf die nächste Generation. Ist, vielleicht ist ein bisschen was dabei. Ich bin ja fast 50, ähm, aber andererseits äh, frage ich mich tatsächlich, also wo führt das alles hin? Ähm, und ich bin schon immer wirklich ein glühender Verfechter von. Ähm, Rationalität von, von Logik, von, ähm, von, der, von der empirischen Wahrheitssuche und so weiter. Ähm, und was mich auch beschäftigt dabei ist, ist, äh, diese Pendel in der Geschichte ist immer wieder so hin und her gependelt. Zwischen einerseits Rationalität und andererseits Emotionalität. Und das sind beides Teile von uns Menschen, also das, da ist nichts Verwerfliches dran. Aber wenn es zu sehr in die eine oder andere Richtung geht, dann ist es für uns nicht mehr gesund. Und das ist, wo diese großen Konflikte in der Geschichte entstehen. Die Aufklärung war ganz klar Raison und Rationalität. Dann im 19. Jahrhundert ging es wieder ganz stark in Richtung Emotionalität, die Romantiker, Wagner und sowas. Und dann, das ist, wo dieses völkische Denken und dieses, dieses, diese mystische Vorstellung von einem Volk und von Kultur und sowas, das ist, wo das entstanden ist. Und das ist sozusagen, wo ich einen Teil der Ursache in den, äh, in den beiden Weltkrieg, äh, Weltkriegen sehe. Ähm, und jedes Mal, dass diese Pendel so wirklich so mit Gewalt so hin und her schaukelt, das ist, wo wir uns Sorgen um unsere Zukunft machen müssen. Ähm, und jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts sehe ich diese Pendel wieder schwingen. Ähm, und ich kann es nicht an, an ganz bestimmten Themen festmachen, aber... Wie gesagt, eben gerade weil ich so politisch engagiert bin und sowas, das, das beschäftigt mich einfach. Ähm, und dann hat Professor Kleber mich angesprochen, also war der auch mich bei Cora immer wieder gesehen hat, was ich da schreibe, ähm, weil das mich auch bei Cora so beschäftigt und äh, hat dann mich darum gebeten, eben diese Präsentation zu machen. Also ich kann nicht sagen, ich habe jetzt gedrängt, die Präsentation zu machen, das war von, von Arne, und von Professor Kleber, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein Thema, was mich wirklich seit Jahrzehnten beschäftigt. Die nächste Frage ist, äh, Sie sagten, Freunde von Ihnen verbreiten Nachrichten, die nicht ganz korrekt sind. Äh, wie reagieren Sie denn auf solche Nachrichten? Also, ähm, es kommt zum Teil auf die Person an, wie stark meine Beziehung zu dieser Person ist. Wenn ich eine gute, starke, freundschaftliche Beziehung mit dieser Person habe, gehe ich viel eher darauf ein, als ich, wenn, ich, wenn ich die Person weniger kenne. Ähm, weil äh, die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, wenn die Person fremd ist, also ganz fremd, ähm, dann reagieren sie umso schneller ähm, negativ auf eine Richtigstellung. Ne? Ähm, Nichtsdestotrotz äh, weiß ich, also wie ich in der Präsentation erwähnt habe, auch wenn ich nur bei meinen Freunden was dazu sage, das hat trotzdem eine Wirkung, weil deren Freunde lesen das und dann können vielleicht auch ein bisschen beeinflusst werden. Ähm, aber wichtig ist, äh, immer freundschaftlich zu bleiben, also freundlich bleiben, auch wenn sie negativ reagieren. Es ist schwer, ich weiß. Äh, zweitens, ähm, immer freundlich und höflich versuchen, die aufzuklären und nicht sagen, also ja, du musst mehr nachprüfen oder was ist das für ein Blödsinn oder ne, also nicht aufregen und äh, die erst recht nicht persönlich attackieren, sondern ich sehe das anders. Hier sind meine Quellen ähm, und äh, das ist also meine äh, Sichtweise dazu. Also versuchen irgendwie noch auf dieser freundschaftlichen Ebene zu bleiben und sie freundlich aufzuklären. Aber bloß nicht persönlich angreifen, bloß nicht sagen, du bist dumm oder du bist äh, ungebildet oder irgendwas. Also das, das geht nach hinten los. Mit einer Sache hast du mir völlig aus der Seele gesprochen. Das wollte ich nochmal anmerken. Ähm, nämlich, dass man in der Regel den Gegenpart, ich nenne ihn jetzt mal Gegner, obwohl das vielleicht zu viel dann das Guten ist, ähm, in der Regel nicht überzeugen kann, aber die Leute sozusagen, die dabei sind, um sich eine eigene Meinung zu bilden und dass man gerade deswegen auch äh, die Pfade nicht verlassen äh, sollte. Ich sehe das bei den Themen, äh, und machen mal ein bisschen Fleischwerbung weiterhin für Quora, ähm, mit denen ich auf Quora unterwegs bin, dass es hauptsächlich Klimawandel und Kurzzeitkreationismus Geologie, ähm, bei, bei den Themen, ähm, dass es da ganz extreme Meinungen gibt. Wir werden uns ja auch mit einigen davon auch im Laufe des Semesters noch beschäftigen, dass es da ganz extreme Meinungen gibt, die einfach grundfalsch sind. Trotzdem kommen die gleichen Leute immer wieder mit den gleichen Argumenten und man muss ihnen im Prinzip immer wieder, auch wenn man eigentlich gerne wütend werden würde, ähm, mhm. immer wieder sozusagen höflich, versuchen höflich, also zuletzt bin ich mal, äh, tatsächlich auch, äh, ist ein Kommentar von mir gelöscht worden, weil er offensichtlich über den Grenzen war. Ähm, aber es war, es war mein, <lacht> nee, nee, ich weiß, dass du es nicht warst. Äh, es war mein erster, glaube ich, ähm, der deswegen gelöscht worden ist. Mhm. Ähm, dafür betrachte ich es als Ehre, von gewissen Leuten gesperrt zu werden. Ja. Ähm, aber das, das, äh, äh, das ist eigentlich das Entscheidende bei solchen Diskussionen, dass es gar nicht um den Kontrahenten geht, sondern es geht darum, dass er seinen Schrott nicht ungehindert verbreiten darf. Ne? Genau. Das, deswegen schreibe ich eigentlich fast mehr Kommentare als Antworten. Hm. Auch wenn ihr ja. die Antwort immer lieber habt ne? auf Bora. Ja, also, das ist tatsächlich auch ein, ein schwieriges Thema, also ein schwieriges Terrain. Und ich muss auch zugeben, also ich, ich predige Wasser und trinke Wein manchmal. Also Manchmal rege ich mich auch auf, manchmal mache ich auch einen Fehler. Also ich bin lange auch nicht perfekt. Manchmal bin ich aber schlecht gelaunzt, kriege das in den falschen Eis. Das kann passieren. Nichtsdestotrotz geht es darum, was man für eine Zielsetzung setzt oder Zielsetzung hat. Um, und solange man das immer wieder vor Augen führt, ich muss mich wirklich versuch, muss versuchen, mich zusammenzureißen. Ich muss the adult in the room sein. Ne? Ich darf nicht in, in so eine Schlammschlacht einsteigen. Um, zur Not muss man wirklich einfach weggehen von den Diskussion, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Um, aber einfach versuchen, immer die Nerven zu behalten. Es ist wirklich verdammt schwer. Um, aber ich glaube, anders können wir das Problem nicht lösen. Wir müssen wirklich alle gemeinsam an einen Strang ziehen. Okay, ich mache mal mit den Fragen weiter. Äh, welchen, Meinung hat Ihrer Meinung nach äh, welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach Social Media auf, äh, darauf, dass gesellschaftliche Gruppen immer extremer werden und wie kann man diesen in Bezug auf fortschreitende Digitalisierung bremsen? Äh, bremsen ist eine wunderbare Frage. Da habe ich leider keine Antwort. Ähm, aber tatsächlich tragen sie dazu bei, dass äh, immer mehr Menschen sich in eine Filterblase begeben. Und das ist, was ich auch in der Präsentation angesprochen habe. Die Ironie ist, dass äh, also Twitter lange Zeit ganz extreme Meinungen geduldet hat. Äh, auch Hassreden, auch äh, Gewaltandrohungen, das hat Twitter alles lange Zeit geduldet. Jetzt versuchen sie das Ruder umzureißen. Aber diese äh, Extremen haben sich gefunden bei Twitter und können sich jetzt abstimmen und äh, sagen, okay, dann gehen wir halt alle zu Parley. Also Parlay ist eine neue Plattform, die extra für Konservative geschaffen wurde. Oder eben Discord oder irgendwo anders. Also die finden immer wieder eine neue Bühne, wo sie sich frei austauschen können. Was man da machen kann, also ein Ansatz ist tatsächlich, wenn sie erst einmal sichtbar werden, sie tatsächlich mit Fakten freundlich zu konfrontieren. Also wirklich zu sagen, hier sind meine Quellen, das ist meine Sichtweise. Und das wirklich nach akademischen Standards belegen, wenn man erst einmal mit so einer Person konfrontiert ist. Das andere ist, was ich vermute, also das ist nur eine, eine, eine Intuition meinerseits, aber ich vermute, je mehr die Social-Media-Plattformen fragmentiert werden, desto weniger interessant werden sie auch. Und dann werden sie irgendwann doch zu den Großen zurückkehren, also wie Twitter zum Beispiel, weil sie merken, also ich, wir sind ja nur unter uns und das bringt doch nichts. Nichtsdestotrotz ist da tatsächlich eine gewisse Gefahr. Je fragmentierter diese Landschaft wird, desto mehr werden gewisserweise solche Grüppchen radikalisiert. Also IS ist ein gutes Beispiel. IS hätte früher nie entstehen können. Also islamischer Islamische Staat. Und der Islamische Staat ist auch tatsächlich ein Kind des Internets. Das müssen wir auch vor Augen führen. Und die haben auch tatsächlich Anhänger anwerben können durch... Videos, wo sie Enthauptungen gemacht haben und so weiter, wo YouTube auch viel zu spät darauf reagiert hat. Deswegen, also wie gesagt, ich habe leider keine feste Antwort, wie man damit umgeht, aber wenn du erst einmal mit so jemandem konfrontiert wirst, versuch, wie gesagt, nach diesen Regeln zu, zu handeln, versuche mit ihnen vernünftig zu reden und wenn sie sich abwenden, dann, dann ist es halt so. Um, und hoffen, dass äh, äh, diese, anderen, also, äh, diese anderen Plattformen zum Beispiel nicht mal unterstützen. So würde ich auch machen. Wie gesagt, ich habe leider keine saubere Antwort. Ich, seh, ich, kann, ich kann nur das bisherige analysieren. Ich habe noch keine Antwort für die Zukunft. Okay, die nächste Frage ist Trump eine neue Dimension der Unzurechnungsfähigkeit im Vergleich zu anderen Personen des öffentlichen Lebens in den USA. Um, nein. Ich glaube, der Unterschied mit Trump zu anderen Figuren, ich nenne mal Pat Buchanan, Pat Robertson, das sind ein paar Figuren, die mir einfallen, oder noch weiter zurück, wie so nochmal, Huey Long, der war Gouverneur von Louisiana eine Zeit lang in den 30ern, solche Figuren gab es schon immer wieder, aber sie sind immer wieder eine Randerscheinung geblieben. Und ich glaube, die neue Dimension ist einfach die Tatsache, dass so ein Mensch es geschafft hat, ins Weiße Haus zu ziehen. Und dass er tatsächlich auch mit diese gezielten Desinformationen so viele Anhänger für sich gewinnen konnte und diese mit diesen hoch emotionalisierenden Meldungen auch mobilisieren kann. Das ist das, was neu ist dabei. Also Donald Trump selbst ist eher... Es hätte genauso gut eine andere Person sein können. Es hätte Pat Buchanan sein können zum Beispiel vor zehn Jahren oder so. Ähm, deswegen äh, tue ich mich schwer zu sagen, dass Donald Trump wirklich was Neues ist. Neues ist einfach die Art und Weise, wie die Medienlandschaft von heute es ihm möglich macht, so hochzusteigen. So würde ich das sagen. Um. Ist der Bezug der Information heute nicht äh, zentralisiert? DPA, Thomson Reuters etc. Nein. Also stimmt das überhaupt mit der starken? Ich ver vermute ich. Ich interpretiere jetzt die Frage äh, dieser starken äh, Differenzierung von Meinungen. Ähm, ja, also die Massenmedien bedienen sich tatsächlich immer noch bei DPA und Associated Press und Reuters und so weiter und so weiter. Das ist ja klar. Ähm, aber es geht hier nicht um die Massenmedien, es geht um diesen anderen Medien wie Drudge Report, der sich kein bisschen um Reuters schert, der schreibt einfach, was er schreiben will. Ähm, Newsmax äh, oder Breitbart, also das sind so diese, diese alternativen Medien, die alternative, alternative Fakten verbreiten. Ähm, und das ist genau das Gegenbild von einer Zentralisierung. Ähm, die ganzen Beispiele, die hier genannt werden, DPA und so weiter, das, das sind alles äh, von vor Jahrzehnten, also die gab es ja schon. Ähm, da sind noch Reste aus der früheren Zentralisierung, aber heute ist es nicht mehr zentralisiert, es ist alles sehr dezentral geworden. Wie reagierst du darauf, wenn Leute der Meinung sind, dass das, was wir jetzt als seriöse Medien bezeichnet haben, Fake News verbreiten würden? Also es kommt darauf an, wie sie das tun ähm, und es kommt darauf an, welche Wortwahl sie nehmen. Äh, ein, ein Lieblingstrick ist, sobald jemand das Wort Lügenpresse in den Mund nimmt, zum Beispiel, mache ich darauf aufmerksam, wo dieses Wort herkommt und von wem das schon immer benutzt wurde. Ähm, der Begriff stammt tatsächlich äh, von äh, Rechtsradikalen Anfang des 19, äh, 20. Jahrhunderts, äh, wurde ähm, von den Nazis auch instrumentalisiert, wurde aber genauso von den Kommunisten ein, äh, eingesetzt. Das heißt ähm, wer mit Lügenpresse ankommt, hat sich sofort als Extremist geoutet. Ähm, und äh, manchmal nehme ich kein Blatt vor den Mund. Ich sage, Lügenpresse ist ein Begriff von Extremisten. Bist du Extremist? Ich frage einfach. Also, und dann äh, gebe ich ihnen dann dazu Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Aber das bringt sie häufig in Bedröhe. Sobald man dann ganz klar sagt, was das, wo das Wort herkommt und was es wirklich für eine Bedeutung hat, ähm, dann werden sie häufig also, verunsichert. Und dann kann man auch da ein bisschen äh, versuchen, die Diskussion anders zu lenken. Ähm, wenn Sie das Wort nicht benutzen äh, und sagen einfach, ja, das ist Fake News, ähm, kann man immer das, äh, einfach auf journalistische Standards hinweisen, und sagen, die haben mehrere Quellen, die geben ihre Quellen an. Ähm, das, was du sagst, hat keine Quelle. Warum soll ich dir glauben? Also einfach ganz klar, Tachwelle sprechen. Die haben Quellen angegeben, du nicht. Du bist weniger glaubwürdig, tut mir leid oder deine aussage bin ich glaube ich das ist äh, besser formuliert dann hat sich im chat auch schon eine äh, kleine diskussion äh, entspannt aber die gebe ich auch mal sozusagen äh, an dich weiter äh, ist satire ein probates mittel des augenöffnens Oh, das ist eine spannende frage ähm Ich würde ein ganz klares Jein sagen. Äh, und zwar. Aus <lacht> ja. ähm, einerseits kann es tatsächlich dazu führen, also ich bin selbst irgendwo im Herzen Satiriker. Ne? Also Satiriker nehmen gerne Dinge und stellen es einfach anders dar, um zu zeigen, wie absurd das Ganze in Wirklichkeit ist. Ne? Das ist eine ganz klassische äh, Taktik von, Sat von Satire. Ähm, und Satire kann das tatsächlich ähm, was bewirken kann allerdings auch nach hinten losgehen, weil die Person, die dann satirisch oder deren also Denkweise satirisch dargestellt wird, kann das natürlich einem auch übel nehmen und dann machen sie erst, erst recht dicht. Ne? Ähm, deswegen, ich denke nicht, dass man das wirklich so eins zu eins sagen kann, ja, ist, ist gut oder nein, ist nicht gut, ähm, ist wieder ein zweischneidiges Schwert. Nichtsdestotrotz ist Satire tatsächlich im politischen Diskurs ähm, oft sehr, sehr nützlich, um einen Standpunkt bildhaft zu machen, also dass eine Aussage von einem anderen wirklich absurd ist und dass man das wirklich bis ins Extreme lächerlich macht. Kann, kann, also kann legitim sein, aber nicht immer. Also meine Erfahrung ist, dass es immer Leute gibt, die äh, zumindest Ironie oder Sarkasmus überhaupt nicht verstehen. Ja. Das ist leider. Äh, von daher habe ich mir abgewöhnt, Satire oder Sarkasmus Außer also ich kann nicht anders als Diskussionsmittel zu nutzen. Äh, dazu auch eine kurze Geschichte. Als ich meine erste Wohnung mit meiner damaligen Freundin besichtigt habe in Hildesheim, äh, hat die Vermieterin gesagt, so, ja, die ganzen Hausbewohner sind alle ältere Leute. Sie schätzen ihre Ruhe. Und dann habe ich gesagt, ja, abgesehen von meinem Presslufthammer-Hobby ist es kein Thema. Sie hat es überhaupt <lacht> nicht verstanden. Also, ja, die Wohnung aber, hast du nicht gekriegt. Ne? Ja, aber ich mache das einfach so weiter. Ich stehe dazu, ne? also, so bin ja. ich. Ja. Ja, ich sehe jetzt im Chat keine Fragen mehr. Ähm, wir sind auch praktisch exakt an der offiziellen Endezeit. Wir haben also immer 90 Minuten. Für die Vorlesung. Ich darf dir nochmal ganz, ganz herzlich danken. Zum einen für den außerordentlich spannenden, informativen und in hervorragenden Deutsch vorgetragenen äh, Vorlesung. Ähm, und äh, andererseits dafür, dass du dann auch so offen und ehrlich in der Diskussion zur Verfügung gestanden hast und alle Fragen ähm, ganz vorzüglich beantwortet hast. Setzen eins. <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich zu hören bin. Ja, bist du. Ja gut. Ich hätte nämlich auch gerne noch mal eine Frage, wenn er jetzt nicht schon weg ist, weil ich jetzt gerade nur dich sehe. Die Frage, die sich mir stellt, ist, weil es hieß ja vorhin von wegen, dass die meisten jetzt mit diesen digitalen Medien aufgewachsen sind. Und nur habe ich das Problem, dass ich in Ethik tatsächlich gerade mit meinen Sechstklässlern Lügen und Wahrheit thematisiert habe und damit auch das Thema Fake News und das, äh, was ich dort halt ganz groß merke, ist dass, äh, ist die Schwierigkeit, dass diese Schüler äh, ganz viel Medieninput haben, aber eben auch ganz viel natürlich von ihren Eltern äh, wiedergeben. Und das ja. finde ich eine ganz schwierige Sache. Ähm, wie kann ich denen ähm, begegnen, sage ich jetzt mal so? Weil ich meine, natürlich habe ich denen auch gesagt, ihr müsst euch, ihr müsst das überprüfen, ihr müsst schauen, ob die Quellen richtig sind. Aber letztlich sind das Sechsklässler, die sind elf und zwölf, manche sind schon 13 Jahre, aber das ist jetzt noch nicht so, wo ich sage, die sind wirklich schon so internetaffin, dass sie tatsächlich mit dem auch umgehen können. Gibt es da irgendeinen Tipp, wie man tatsächlich mit denen auch kommunizieren kann? Also, ich habe das, also, meine Kinder sind übrigens auch im teenager insofern ja. ich äh, habe auch schon öfters Diskussionen mit denen darüber geführt. Ja. Ähm, also, das, das, ähm, ich meine, ähm, ich, ich dusel, also, ich sag einfach. Alles gut. Ähm, äh, also, ich, was ich dir mitgeben kann, ist, äh, das weißt du sicherlich auch als, äh, als Pädagogin und äh, äh, als Lehrerin, äh, also, dass, dass du niemals versuchen sollst, einen Keil zwischen den Kindern und den Eltern zu schlagen, also nicht irgendwie, die Eltern direkt in die Kritik nehmen. Das, das geht nach ja. hinten los, meine Erfahrung. Richtig. Ähm, was du aber schon machen kannst, ist, äh, die Kinder zu sensibilisieren, Die sollen ein gesundes Misstrauen haben. Ähm, und zwar, äh, das quasi auf auch, auch diese Ebene zu lenken. Also, ähm, dass wenn dein bester Freund dir was erzählt, dann, dann glaubst du es viel eher, weil das dein bester Freund ist, aber das heißt nicht, dass es wahr ist. Ähm, und dass du das lieber abgleichen solltest mit Aussagen von anderen Freunden. Also, auch diese wirklich zu so reduzieren auf einer ganz persönlichen Ebene, damit sie das äh, im eigenen Umfeld auch verstehen können. Ne? Ähm, so habe ich das auch mit meinen Kindern gemacht. Also einfach so gesagt, so ja, du weißt ja, deine Mitschüler erzählen auch manchmal Schluss ähm, Und das ist mit Internetquellen auch nichts anderes. Also so, so ist meine Herangehensweise mit meinen Kindern gewesen. Aber wie gesagt, ich bin ja selbst kein Pädagoge, ich bin eher Autodidakt in dem Bereich ähm, und äh, das Einzige, was ich da mitgeben würde, ist wirklich zu versuchen, das auf einer ganz minimalen, persönlichen Ebene zu reduzieren. Okay, dankeschön. Das ist im Prinzip das, was ich auch gemacht habe tatsächlich. Also es ist halt schwierig, weil man hat immer welche dabei, die sagen, aber mein Papa hat halt gesagt oder die Mama hat das vorgelesen. Und in der Zeitung stand das ja auch drin und das sind schon zwei Quellen quasi. Also, ähm, ja. Aber okay. Ja, aber es ist einfach so mitgeben, je mehr Quellen, desto besser. Also ja. je mehr das belegt ist, desto glaubwürdiger ist es. Ähm, ja, und einfach die immer diese ne? Entschuldigung, aber wenn die Eltern halt wirklich nur falsche Quellen lesen, dann hilft das, glaube ich, nicht in dem Moment. Aber stimmt Wie gesagt, das ist ein bisschen das Problem für mich. ist. Ähm, ich, kann das bisher, ich bin eher so der Historiker als der Futuristiker. Ne? Oder der, äh, ich kann das Vergangene gut analysieren und so darlegen, aber ich habe nicht unbedingt die Antwort wie, was wir jetzt machen. Also ich, ich kann jetzt erstmal nur so weitergeben, was das bisherige, wie sind, wie sind wir hier angekommen? Dann können wir gemeinsam überlegen, wie geht es dann weiter? So, so ist mein Ansatz. Okay, jetzt sind wir endgültig über der Zeit und ich habe endlich auch die Kamera halbwegs hingekriegt. Ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Das war wirklich sehr, sehr informativ. Und ich hoffe, dass die Vorlesungsreihe auf dem Niveau weitergeht. Ähm, Christopher, nächste Woche, glaube ich, wird das schaukeln. Aber ab dann haben wir nur noch Professoren. Das ist natürlich dann kritischer. Oh, der Christopher ist auch gut. <lacht> ich habe eine große Hoffnung. Ja, hoffe ich mit. Ja. Dann ich bedanke Dank. mich bei allen, die noch im Chat sind. Und ähm, das Video wird dann in den nächsten Tagen, das dauert immer ein bisschen bis. Go-To-Meeting, das ähm, zusammenstellt, wird das in den nächsten Tagen übertragen und ich wünsche noch einen schönen Tag, gute Woche. Bleiben Sie gesund. Ciao. Ciao.